Guten Abend, Frau Merkel. Guten Abend, Frau Will. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie haben sich mit Ihrer Entscheidung, ob Sie nun kandidieren wollen oder nicht, sehr, sehr viel Zeit gelassen. Wo haben Sie da eigentlich abgewogen? Ja, ich habe mir in der Tat die Sache nicht leicht gemacht und habe auch spätestens seit dem Sommer, glaube ich, jeden Tag darüber nachgedacht. Und was abzuwägen war, ist, ähm, nach elf Jahren ist es natürlich anders als nach vier oder sogar nach acht Jahren. Und die Frage ist, was kann ich dem Land geben? Was kann ich meiner Partei, der CDU, geben? Und ähm, was bedeutet das auch für mich persönlich? Und das musste ich sozusagen immer wieder hin und her denken. Und ähm, die Abwägung ist dann nach reiflicher Überlegung äh, so ausgefallen, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte in zwei Wochen noch mal für den Parteivorsitz kandidieren, verbunden damit auch mich äh, also zu kandidieren für das Amt der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Halten Sie sich denn in Ihrer Partei für alternativlos? Nein, Menschen sind nie alternativlos. Ich muss allerdings sagen, dass mich fast für mich berührend viele Menschen in der Partei, aber auch außerhalb der CDU, angesprochen haben, zu sagen und gesagt haben, mach es noch mal. Ich habe dann auch immer gefragt, was glaubt ihr, was das Positive daran ist, weil es ja auch nicht eben so ist, das Wort alternativlos habe ich nur zweimal im Zusammenhang mit der Euro-Rettung verwendet, aber im Zusammenhang mit Menschen ist das nicht. Jeder Mensch ist ersetzbar. Für mich war die Abwägung, kann ich dem Land noch etwas Neues geben? Es geht jetzt ja hier nicht darum, sich auf irgendwelchen Meriten der Vergangenheit auszuruhen, sondern es geht darum, eine Vorstellung zu entwickeln, was passiert von 2017 bis 2021 mit Deutschland und was kann ich mit meinen Überzeugungen, den Überzeugungen der CDU, dazu einbringen? Sie haben von denjenigen erzählt, die Ihnen gesagt haben, Mach's noch mal. Äh, tritt äh, noch einmal an. Es gibt aber auch, wissen Sie, muss ich Ihnen nicht sagen, eine Menge Anfechtungen. Es gibt eine Menge Menschen, die schreien, Merkel muss weg. Es gibt auch eine Menge Widerspruch selbst in ihrer eigenen Partei in der Union und vor allen Dingen äh, auch in der CDU. CSU und dem CSU-Teil derselben. Woher nehmen Sie dann die Überzeugung, dass Sie tatsächlich noch mal gewinnen können? Also in der Tat wird das eine sehr schwierige Wahl werden. Die nächsten Monate werden sehr ähm, ja, anstrengend und herausfordernd sein. Denn wir haben zum ersten Mal Anfechtungen im Grunde von rechts und von links. Auf der einen Seite werden einige auf ein rot-rot-grünes Bündnis setzen. Auf der anderen Seite haben wir die AFD mit einer sehr großen äh, Polarisierung auch in der Gesellschaft zum Teil und ich habe das ja selber erlebt, wenn ich auf die Plätze gehe, dann heißt es eben genauso wie sie sagen, dass äh, man da äh, mich auch als äh, jemand nimmt, äh, mit dem man sich auseinandersetzt, aber ich glaube oder was für mich den Ausschlag gegeben hat, ist, dass ich in mir sicher bin, dass ich die Entscheidungen gewissenhaft nach bestem Wissen und Gewissen gefällt habe mhm. und dass ich glaube, da auch argumentieren zu können. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist doch kann ich etwas tun für den Zusammenhalt in einer so polarisierten Gesellschaft. Und da glaube ich, dass ich sowohl von der Tonalität etwas tun kann. Wir wollen nicht hassen uns gegenseitig, sondern wir wollen miteinander diskutieren, wie Demokraten diskutieren. Und ich glaube auch, dass ich in der Sache gute Argumente habe. Und Wahlkämpfe sind ja auch Möglichkeiten, mehr mit den Menschen darüber zu sprechen als in anderen Zeiten. Zum ersten Mal taucht jetzt in Ihrem Leitantrag, mindestens in dem Entwurf, den wir kennen, dem Leitantrag für den Bundesparteitag jetzt in zwei Wochen, ein Wort auf, das ich so bislang nicht bei Ihnen gefunden hatte, nämlich das der Modernisierungsverlierer. Ist Ihnen das nach elf Jahren im Amt jetzt wirklich eine neue Erkenntnis, dass es Menschen gibt, auch in Deutschland, die sich abgehängt fühlen, die sich von denen da oben, wie Sie das empfinden, weder wahrgenommen noch verstanden fühlen oder ist es Ihnen erst jetzt eine bedrohliche Erkenntnis geworden, weil Sie gesehen haben, in den USA nicht zuletzt, dass man auf Basis dieses Gefühls Wahlen verlieren kann? Ich würde mich erstmal an Deutschland orientieren. Ich rate sehr, die Dinge in den USA und in Deutschland nicht zu leicht zu vergleichen. Über das Wort. Ich habe deshalb etwas gelächelt, eben, weil wir über das Wort heute sehr lange diskutiert haben und, und? es im Endeffekt wieder rausgefallen ist. Ach, aber gut. nicht, weil, weil wir nicht das Phänomen beschreiben wollen, dass sich Menschen abgehängt fühlen. Das kommt eher und was sagen Sie jetzt? Tonalität. Sie sagen jetzt nicht mehr Modernisierungsverlierer. Ja, die letzte Fassung wird gerade erarbeitet, aber es geht darum, dass Menschen sich nicht mitgenommen fühlen, also im Grunde ihre Intentionen abgehängt fühlen, den Eindruck haben, um mich kümmert man sich zu wenig, ich komme nicht mit oder ich habe habe nicht die Chancen, die andere haben, es geht ungerecht zu. Und diese Erkenntnis ist natürlich nicht neu, aber sie ist schon drängender geworden, weil wir zum Beispiel zwischen Stadt und Land, in meinem, meiner politischen Heimat sehe ich das sehr stark, die Frage haben, wie weit kann ich teilhaben, ich habe nicht mal einen Breitbandanschluss, was sind meine Arbeitsmöglichkeiten, meine Kinder sind weg, vielleicht in München arbeiten und solche Themen gibt es. Wir haben immer Menschen gehabt, die unsere Unterstützung brauchen, aber es hat sich verändert. Und was machen Sie nun damit? Mit welcher Politik gehen Sie ein auf die Sorgen dieser Menschen, die oft gekoppelt sind auch mit einer radikal ja, populistischen, bisweilen gar nationalistischen, fremdenfeindlichen Haltung? Was machen Sie daraus? In der CDU und in dem anstehenden Wahlkampf, zu dem Sie sich bereit fühlen, werden Sie? in ihrer Politik konservativer werden? Werden sie ausgrenzender, werden sie islamkritischer werden, um die CDU dann nach rechts abzusichern und die AfD wieder einzufangen? Oder suchen sie ihr Heil weiter in der Linken, der sozialdemokratisierten, der, sagen wir, Kretschmann-Grünen Mitte? Nein, ich suche dass die Lösung dort, wo die CDU mit Überzeugungen immer verankert ist. Das ist die soziale Marktwirtschaft, das ist die, der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat. Und ich halte gar nichts davon jetzt durch Abschottung, Abkapselung, auch durch... Ablehnung die Probleme zu lösen, sondern ich glaube, wir müssen offen sein. Offen natürlich hinzuhören, aber offen auch in unseren Antworten, die ein zurück in Zeiten vor der Digitalisierung, in Zeiten vor der Globalisierung wird es nicht geben, aber wir müssen den Menschen schon den Eindruck vermitteln und nicht nur den Eindruck vermitteln, sondern die Dinge auch so lösen, dass sie, sich, dass sie Halt haben, dass sie Orientierung haben. Und ich meine, es gibt schon Probleme, wenn man jüngere Menschen zum Beispiel fragt, die haben tolle Chancen gegenüber den Älteren, aber sie haben vielleicht auch... 10, 15, 20 Jahre keinen festen Arbeitsvertrag und müssen immer wieder gucken, wie kann ich meine Familie ernähren, wie kann ich in München vielleicht Wohnungseigentum erwerben, das ist schwieriger als für ihre Eltern. Und darauf müssen wir versuchen, Antworten zu finden. Habe ich richtig zugehört, dass Sie gesagt haben, ich ändere gar nichts, ich mache einfach weiter so? Das kann ich ja nicht machen, weil die sich die Welt dauernd ändert, aber die, die Konstanten, ähm, dass CDU-Politik immer war, soziale Marktwirtschaft Leitplanken zu finden, mhm. die, dieses Herangehen bleibt, ohne dass ich, ähm, dass ich, äh, nat oder natürlich verbunden damit, dass ich auf die neuen Herausforderungen antworte. Ich habe ja gar keine äh, Maßstäbe aus der Geschichte, wie was bedeutet Digitalisierung, was bedeutet das Medienverhalten, welche Informationen bekommen Menschen, worüber muss ich mit ihnen sprechen. Das verändert sich permanent, die Arbeitswelt verändert sich. Aber ich glaube, dass wir gut gerüstet sind, mit einer Politik von Maß und Mitte Halt und Orientierung zu geben. Und wir müssen werben, dass die Menschen sehen, wir lösen Ihre Probleme und geben Ihnen eine sehr konkrete Zukunft. Apropos konkret, was ist dann die radikalste, was ist die entscheidendste Veränderung in Ihrer Politik? Wenn Sie sagen, mit weiter so komme ich nicht weiter. Nochmal, meine Politik passe ich den, der Wirklichkeit an, das Sehr heißt gut. der Aber Realität. Wie? Und da gibt es ja zwei Dinge, zum Beispiel habe ich vor anderthalb Jahren an ein EU-Türkei-Abkommen oder an eine Ordnung und Steuerung von... Migrationsbewegungen äh, nicht so denken müssen, wie ich das im vergangenen Jahr musste. Ich habe vor zehn Jahren nicht darüber nachdenken müssen, in welchem rasanten Tempo sich die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft ähm, abspielt. Wie jetzt zum Beispiel 30.000 Menschen, die Mitteilung bekommen bei VW, dass sie eben ähm, nicht mehr den Arbeitsplatz haben. Ein Teil der Stammbelegschaft wird in den Vorruhestand gehen können oder in den ganz normalen Ruhestand. Es wird Leiharbeiter geben und Menschen mit Werkverträgen. Die werden plötzlich keine Arbeit mehr haben. Deren Sorgen muss ich schon wahrnehmen, dass wir in Zeiten wirklich dramatischer Veränderungen leben und dass wir deshalb schauen müssen, wie finden wir neue Antworten auf diese Fragen. Zum Beispiel und so hätte Altersarmut, ich einen wenn ich das noch kurz sagen darf. Wenn wir uns heute angucken, wer hat das größte Risiko vor Altersarmut, dann sind das Menschen, die erwerbsunfähig werden, die 30 Jahre gearbeitet haben und dann erwerbsunfähig werden. Und da zum Beispiel eine Verbesserung in der Rente zu machen und zu sagen, das führt dann dazu, dass du nicht von Sozialhilfe oder Ähnlichem abhängig bist oder von der Grundsicherung. Das gab es früher eben nicht ausreichend und das machen wir jetzt besser. Sie treten ja wieder an. Sie wollen in einen Wahlkampf gehen. Das haben Sie heute gesagt. Dann hätte ich jetzt erwartet, dass Sie ein ganz konkretes und auch klares Versprechen haben, worauf Sie diesen Wahlkampf stützen wollen, um etwa diejenigen, die Sie jetzt mehrfach genannt haben, die sich abgehängt fühlen und sei es von der Digitalisierung und dem fortschreitenden technischen Fortschritt, mitzunehmen und denen was zu geben? Ja, wir arbeiten daran und werden dann ja auch mit der CSU gemeinsam ein Wahlprogramm machen. Das wird sich in Veränderungen der sozialen Sicherungssysteme, zum Beispiel bei der Rente, abspielen. Das wird sich mit der Frage abspielen, wie können wir lebenslanges Lernen besser absichern. Das wird für Familien die Frage beinhalten, wie kann ich zum Beispiel Eigentum, Wohneigentum erwerben, damit ich äh, auch in Städten, wo das schwierig ist, äh, besser klarkomme. Das spielt sich in der Frage ab, wie kann ich betriebliche Renten und private Vorsorge besser fürs Alter garantieren, damit wir hier äh, nicht in Altersarmut gehen. Das ist die Frage, wie kann ich Alleinerziehenden und Familien helfen im Zeitraum. Zeitmanagement und auf all diese Fragen, haben wir schon Antworten oder erarbeiten welche? Also da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, es geht doch mehr im Augenblick auch in unserer Gesellschaft neben den Sachfragen, die wir alle behandeln müssen. Auch um die Frage, ob Politik es hinbekommt, das, was wir Zusammenhalt der Gesellschaft nennen. Also Stadt und Land, ältere und jüngere die, die vor Kurzem gekommen sind, mit denen, die äh, schon länger bei uns leben, die Fragen der Religionsfreiheit, die Fragen der Sicherheit, der inneren Sicherheit, äh, kann ich hier sicher leben und frei leben, diese Fragen zu beantworten. Und äh, das äh, glaube ich, da haben wir gute Angebote. Sie haben lange nachgedacht. Das haben Sie am Anfang schon gesagt. Heute in der Pressekonferenz haben Sie auch gesagt, ja. ich denke immer lange nach und entscheide mich spät. Deshalb frage ich, wann haben Sie sich entschieden und hätten Sie sich anders entschieden, sprich zu verzichten, darauf noch mal neu anzutreten, wenn Donald Trump nicht gewählt worden wäre? Ich habe die Sache sehr lange, sehr äh, immer wieder hin und her gewogen und ich habe gewusst, ich muss sozusagen zwei Wochen vorm Bundesparteitag äh, entscheiden, weil sich einfach äh, ja, die Menschen auch darauf vorbereiten müssen, die zum Parteitag kommen und auch ich muss für mich Klarheit haben. Und ich bin jemand, der dann jeden Tag sich die Ereignisse anschaut und in dem Lichte wieder abwägt, kann ich dem Land was geben, habe ich genügend Neugierde und Kraft, jetzt auch für die nächsten vier Wochen, äh, vier Wochen, sage ich schon, vier Jahre, mhm. etwas äh, zu machen. Und es ging ja dabei weniger um ein Ereignis im Augenblick, sondern es geht ja schon um eine sehr lange Zeitspanne. Und deshalb ähm, habe ich es immer wieder hin und her gewogen. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen. Hätten Sie sich anders entschieden, wenn Trump nicht gewählt worden wäre? Äh, Frau Wilders, kann ich nicht sagen. Es, äh, hätte ich mich anders entschieden, wenn Trump nicht gewählt worden wäre. Hätte ich mich anders entschieden, wenn etwas anderes im September nicht passiert wäre. Hätte ich mich anders entschieden, wenn der Brexit nicht gekommen wäre. Ich sage nur, für mich war zum Schluss wichtig zu sagen, kannst du dem Land noch was geben? Bist du noch neugierig genug? Reicht deine Kraft, das zu machen? Ähm, oder kannst du das nicht tun? Und wenn sie das so lange hin und her wägen und sicherlich das auch ein bisschen abhängt, ähm, mal neigt es sich mehr dahin und dahin, dann ist jetzt die Entscheidung gefallen und jetzt äh, freue ich mich auch drauf, zu sagen, ja, ich werde mich noch mal in diesen Wahlkampf begeben und ich mache mir auch keine Illusionen. Also ich habe mich mehr mit der Zukunft befasst. Was wird das für ein Wahlkampf? Wie werden die nächsten vier Jahre sein? Bist du noch ähm, geistig regel genug, um dich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen? Kannst du Europa noch etwas geben? Bist du vielleicht schon in zu eingefahrenen Gleisen ähm, und kannst dem Land nicht genug geben? Also all das hat bei mir eine große Rolle gespielt. Donald Trump ist nicht zuletzt deshalb gewählt worden, weil es einen riesigen Verdruss am sogenannten Establishment gibt, an den sogenannten politischen Eliten, vor dem Hintergrund. Woraus leiten Sie dann für sich ab, dass Sie... Teil der Lösung sein können, der Lösung des Elitenverdrusses oder Sie, die Sie elf Jahre schon im Amt sind, dann zwölf, äh, Teil des Problems sind. Schauen Sie, ich tue mich unheimlich schwer mit dieser Unterscheidung der Bevölkerung, äh, wo wir das gleiche und geheime Wahlrecht haben in Deutschland, wo ein Teil für sich in Anspruch nimmt, ich bin das Volk. Und der andere Teil, ich weiß gar nicht, wer das definiert, ist dann die Elite. Mhm. Ich bin ähm, 1989, als die Mauer aufging, mit Freude dazu gekommen, jetzt auch Teil eines Volkes zu sein, das seine Meinung sagen kann, das zur Wahl gehen kann. Und ich überhöhe meinen Stimmenanteil nicht. Ich habe eine Stimme unter allen Wahlberechtigten. Und ich bin mit Mehrheiten gewählt worden, die mir politische Gestaltung ermöglicht haben. Mhm. Und deshalb finde ich, jeder kann sich einbringen. Aber dass nur die, die Nein sagen und die kritisieren, jetzt plötzlich das Volk sind, und alle anderen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und Probleme lösen und äh, sich versuchen einzubringen und nicht ganz so viel kritisieren oder kritisieren und Lösungen anbieten, dass die plötzlich nicht mehr das Volk sind und dass irgendwo dazwischen die Elite beginnt, das finde ich, äh, kann ich, will ich für mich nicht annehmen. Das mag manch einen aufregen, aber ich mache mein Verständnis so, dass ich helfen will, dass Menschen in Deutschland gut leben kann. Ich habe dafür meine Angebote. Ich streite mich dafür jeden Tag in demokratischer Art und Weise. Und man kann mich zu jeder Wahl, kann jeder seine Meinung sagen. Und ich freue mich, wenn die Menschen das auch tun. Und ich werde mich vor der Überzeugung oder vor dem Bemühen um Überzeugung nicht scheuen. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, äh, mag ich das nicht. Ich bin genauso das Volk, wie andere das Volk sind. Sie haben der Fotografin, Herr Linde 1998 mal ein Interview gegeben. Und da haben Sie gesagt, Zitat, irgendwann wollten Sie den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus der Politik finden und haben hinzugefügt, ich will dann kein halbtotes Wrack sein. Wann ist Wrack? Ja, das ist die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Ich habe ja meine Worte nicht vergessen. Aber nun habe ich mich da mal angeguckt im Spiegel. Und ich finde, dass ich noch das nicht bin. <lacht> Aber natürlich spielt die Frage der Kraft, der Neugierde, der, dass man auch wieder neue Ideen hat, dass man immer wieder auch äh, sich einbringen kann, die spielt natürlich eine Rolle. Fühlen Sie auch noch die Entschlossenheit und die Energie, sich, wenn Sie denn gewählt werden, von heute ab dann ja fünf weitere Jahre mit Staats- und Regierungschefs auseinandersetzen, die sich immer weiter in Richtung nationalistische, populistische, autokratische Formen entwickeln, wie Donald Trump, Putin, Erdogan, Orban demnächst vielleicht auch noch Wilders und Lippen. Naja, wir haben schon harte Zeiten. Das hat ja ähm, für mich auch eine Rolle gespielt. Äh, kannst du diese Auseinandersetzungen führen? Kannst du diese Diskussionen führen? Aber es war dann auch wieder ein Beweggrund zu sagen, in so einer Situation, äh, wenn die Kraft reicht und wenn die Gesundheit da ist, dann sich dafür zu entscheiden, es zu tun. Und jetzt nicht einfach zu sagen, wird mir alles zu kompliziert. Ich habe verschiedene Differenzpunkte mit dem türkischen Präsidenten oder andere mit anderen. Und ich glaube, vielleicht ist es ja auch, oder ich bin zu der Überzeugung ge gekommen, dass ich noch was dazu beitragen kann, dass vielleicht auch gerade die Situation in Europa eine ist, die zeigt, es ist im deutschen Interesse, dass Europa stark ist. Und der wesentliche Umstand ist schon das, das Denken über die Menschen in Deutschland. Mhm. Aber das ist untrennbar verbunden in einer globalen und offenen Gesellschaft und in einer Europäischen Union auch mit der Situation dort. Und deshalb glaube ich und traue ich mir zu, dort auch weiter noch Impulse einbringen zu können. Grotesk ist, wenn jetzt so getan wird, als wäre ich da irgendwie die letzte Säule. Das ist äh, grotesk und absurd. Aber einen Beitrag leisten, mit anderen zusammen und mühselig Kompromisse und Fortschritte zu erzielen, das traue ich mir schon noch zu. Allerdings müssen Sie für sich selber ja auch zugeben, Sie haben diese Entwicklung bisher auch nicht aufhalten können. Die so Entwicklung das. hin zu mehr Populismus, zu mehr Nationalismus, ebenso wenig den fortstreitenden Zerfall der Europäischen Union, wo man nicht mehr genau weiß, gibt es da eigentlich gemeinsame Werte oder sind die alle verloren gegangen? Es gibt sogar ein Land, Großbritannien, eine Gründernation, die gesagt hat, sie geht raus aus dem, äh, aus, der, aus dem Verbund. Warum sollte Ihnen also in den nächsten Jahren gelingen, was Ihnen bislang nicht gelungen ist? Es ist in der Politik immer so, dass man nur das sieht, was ist, aber niemals sehen kann, was man verhindert hat oder nicht verhindert hat. Ja, die Entwicklung ist schwieriger geworden. Wir haben im Grunde seit der Eurokrise zum Beispiel auch in Deutschland mit der AfD eine Partei, die sehr stark polarisiert und auch sehr stark äh, kritisiert und äh, anklagt. Das, ist, das haben wir in anderen europäischen Ländern auch. Und ob wir durch die Art, wie wir die Euro-Krise gelöst haben, dann auch zeitweise zum Beispiel dazu beitragen könnten, dass die AfD wieder schwächer geworden ist, da würde ich sagen, ja. Aber ganz verhindert habe ich auch nicht, dass sie existiert. Das ist richtig. Und so kann nur jeder seinen Beitrag leisten. Wir leben in Zeiten völlig veränderten Medienverhaltens der Menschen. Wir müssen überhaupt auch erst mal selber lernen, wie wir damit umgehen. Und ich persönlich bin nach wie vor optimistisch, dass wir Menschen überzeugen können, dass die individuelle Freiheit, dass die soziale Marktwirtschaft, dass unsere Einbindung in ähm, Wertegemeinschaften wie die NATO, die Europäische Union für Deutschland gut ist. Aber ich sehe durchaus, dass völlig neue Probleme aufgetreten sind, mit denen ich mich vor elf Jahren nicht befassen müsste. Auf der anderen Seite haben wir nur noch halb so viel Arbeitslose in Deutschland. Wir haben keine Schulden mehr gemacht jetzt die ganzen letzten Jahre. Das sind ja auch positive Dinge. Aber Sie haben den Aufstieg der AfD nicht aufhalten können. Und ähm, ich würde mich wundern, wenn Sie jetzt den Eindruck hätten, dass die AfD schon am Ende wäre. Nein, nein, nein. Ich habe ja lediglich gesagt, sie ist das erste Mal aufgetreten im Zusammenhang mit der Euro-Rettung. Und jetzt durch die Frage der Flüchtlinge ist natürlich ähm, die AfD noch einmal durchaus stärker geworden. Und jetzt ist doch nur die Frage... Bin ich in der Lage, die Frage muss ich doch für mich beantworten, bin ich in der Lage, Antworten zu finden? Und wenn ich jetzt einfach mal ein Jahr zurückgucke, was wir geordnet haben, was wir gesteuert haben, dass das EU-Türkei-Abkommen aus meiner Sicht die illegale Migration deutlich zurückgebracht habe, dann lohnt es sich, dafür zu arbeiten und auftretende Probleme nicht einfach nur zu benennen, das ist nicht mein Stil, sondern Lösungen anzubieten. Aber wenn Sie dieses eine Jahr zurückschauen, sehen Sie auch etliche Landtagswahlen, die die CDU krachend verloren hat in ihrem Stammland, in Mecklenburg-Vorpommern, sogar hinter der AfD landete. Also dann nochmal die Frage, warum halten Sie selber sich für einen Teil der Lösung und nicht für den Teil des Problems, der ja auch äh, lautet, Sie sind der absolute Lieblingsfeind der AfD und Sie erhalten der AfD diesen Lieblingsfeind. Ja, ähm, ja, man kann es so sehen. Ja, man kann es so sehen. Die AfD reibt sich natürlich an mir, weil sich daran auch einiges festmacht. Und man kann es auch so sehen, dass ich sage, ich werde doch jetzt vor dem Problem nicht davonlaufen, sondern äh, zeigen, dass wir auch ein so großes Problem so lösen können, dass dabei auch nicht Europa auseinanderfällt und wir zum Schluss alle wieder in unsere nationalen Grenzen zurückfallen, das vielleicht den Euro noch in Gefahr bringt, sondern indem wir versuchen, europäische Außengrenzen zu schützen und da ja auch richtig vorangekommen sind. Das heißt also, ich ähm, bin schon auch Teil der Lösung und trotzdem sind die Sorgen und Ängste vieler Menschen noch nicht äh, weg. Das ist richtig. Zusammenfassend gefragt, haben Sie nach den elf Jahren überhaupt noch eine wirklich freie Entscheidung treffen können oder nur noch eine, die von jeder Menge Erwartungen an Sie getragen war oder aber auch von Schmeicheleien, mit denen Sie sich verführt sahen? Das mit den Schmeicheleien ist in der Politik immer eine äh, interessante Frage, weil ich ähm, aus meiner Vergangenheit weiß, das, was heute gut ist, kann morgen ganz schlecht sein. Da mache ich mir auch gar keine Illusionen. Ich habe heute eine Entscheidung getroffen. Und das kann sein, dass viele, die heute oder gestern noch gesagt haben, bitte mach es, äh, morgen sagen, ach, da habe ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen. Das ist immer so. Ich persönlich habe mir meine Entscheidung reiflich überlegt. Da muss ich mir keine Vorwürfe machen. Ich habe mich lange genug damit beschäftigt. Und jetzt ist diese Entscheidung gefallen. Und jetzt freue ich mich auf das, was mit dieser Entscheidung verbunden ist. Und äh, frei oder nicht frei, äh, in einer Politik ist man immer in der Situation, dass man abwägen muss. Und äh, diese Abwägung habe ich jetzt für mich getroffen. Ich habe heute davon von meinem Bundesvorstand jedenfalls Beifall bekommen. Es wird auch Menschen geben, die das anders sehen. Das ist das Schöne an der Demokratie. Horst Seehofer hat sich noch nicht mal einen freundlichen Satz abbringen können. Ich finde, er hat doch ganz konstruktiv gesprochen. Ich glaube, er hat nur gesagt, naja, dann ist das halt jetzt eben ja, so. So kam es mir vor. Das reicht da hatten Ihnen wir schon Kontroverseres. Die freie Entscheidung, also... Können Sie beantworten mit, Sie wollen wieder und Sie mussten nicht? Ich will wieder. Das ist die Entscheidung. Müssen. Bei meiner Entscheidung ist es dazu gekommen, dass ich es will. Und dabei sind alle Fragen von, wer erwartet was und wer erwartet etwas nicht, natürlich mit eingeflossen. Und immer muss ich mich dann auch fragen, wenn ich eine Erwartung nicht erfülle. Es gibt vielleicht auch Menschen, die haben sich gefreut, dass ich vielleicht nicht wieder antrete. Das kann ich mir auch vorstellen. Und andere Erwartungen, ob, wenn ich Erwartungen enttäusche oder erfülle, mache ich mir keine Illusion, dass das morgen wieder umschlagen kann. Aber ich glaube, wie ich es gesagt habe, es gibt auch immer unter dem Strich Alternativen natürlich. Die Frage ist nur, wie ist jetzt meine Situation und bei mir hat zum Schluss überwogen, dass ich in dieser Situation meine Erfahrung und meine Gabe und meine Gaben und Talente vielleicht, also das, was ich kann, einbringen will. Und dass mir viele auch mit mir anstrengende Wege gegangen sind. Ich auch viel Unterstützung bekommen habe. Und dass ich dieses auch noch eine Weile zurückgeben möchte. Das waren die Beweggründe. Frau Merkel, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.